Ja Leute, was geht ab heute? Spielen wir Rainbow Friends. Bei Rainbow Friends gab es ein neues Update. Und zwar gibt es jetzt anscheinend... Ja, äh, wie heißt das? Äh, den Chapter 2. Also, zweite Chap Chapter. Den, äh, werde ich heute zu spielen. Let's go! Der Winner. So, da sind wir wieder. Ganz kurz gucken, ob ich aufnehme, aber nehme nee, ich guck mal noch auf. Okay. Ich frage mich immer noch, wie der Busfahrer diese Schilder da nicht sieht. Hi. Yo, so, what's up? Bye, bye. Was denn mit dir? Äh, gut, ich ähm. Nehme dann wieder auf, wenn hier los wird. So, jetzt geht's wieder weiter. Mit Die ganze Zeit mein auf der ganzen Zeit, man kann auch hier schon, wenn ich weiß, dass ich irgendwo ein Monster rauskommen wird und nicht abgehört. Ganz kurz. Ich würde gerne mal weiterkriegen und das ist mir wirklich nur Hier ist niemand. Wir haben schon neun von äh, 24 Blöcken. That's very good. Oh, was? oh, oh, oh. Ich bin hier ein ich bin nicht drin. Ich bin froh, dass er kommt. Hier, kommt also, aber, hab mich nicht gesehen. Oh nein, oh nein, oh nein, er nicht, alles nicht, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Halt mir, halt mir. Oh mein Gott, war das knopf. Guten Tag, mein Lieber. Ich habe noch gar keinen Würfel gefunden. Wo ist Blau? Look It's too high. Okay. I'm go to blow, so I don't think you can show the floor, I'm going to the Okay. So cool. war oben. war war oben. Das war heißt, oben. ist oben. Ich habe, oben. Ich den den Name, ok den Namecheck von ok gesehen. Blue Cat war oben. Mann, das ist ok Ich hab wirklich so einen Momental von hat äh, gesehen und... es sollte da ein okay. oh. oh! Nein! Er war zu spät! Er war zu spät! Den, der, der, der. What? What? What? What? Ich glaube blau... blau ist hier oben. Okay, wir sehen uns, wenn, wir den, wenn ich den letzten hier wirklich gefunden habe oder wenn die alle Würfel wieder da sind. Easy, easy. ich hatte den letzten kann noch geld hingetragen Easy, die Jojo, ja jo, was geht Grund, kommt jetzt es gibt ja doch. jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind zu 5 nur noch? Wir waren am Anfang 11 Personen. What the? What did just happen? What did just happen? Wir sehen uns wieder, wenn ich alle Würfel wieder alle Würfel da sind, dann zeige ich euch wieder. Emotional damage. Leg Ich habe die Tür geöffnet und er war genau hinter mir. Was hätte ich machen sollen? Was hätte ich?